Ja, die Piraten in Niedersachsen, die warnen vor einer Lockerung der Maskenpflicht an Schulen. Ich begrüße heute dazu Thomas Gansko, er ist Vorsitzender der Piraten in Niedersachsen. Hallo Herr Gansko. Hallo. Eine Lockerung der Maskenpflicht an Schulen in Niedersachsen, die wird ja weiter diskutiert. Sie bleibt jetzt erstmal. Warum ist das für Sie ein wichtiges Signal? Naja, also wir haben ja tatsächlich die Situation, dass wir aus äh, eben Bayern, aus Thüringen wissen, wie sich die Inzidenzzahlen entwickeln, gerade in dem Bereich der ungeimpften Kinder, für die es eben nach wie vor keine Impfung zugelassen gibt. Und von daher ist es äh, schlichtweg unverantwortlich, jetzt noch äh, kurz bevor tatsächlich eine Impfung äh, möglich ist, die Kinder dieser Gefahr auszusetzen. Das sagen ja auch ganz klar äh, das RKI oder der Grundschullehrerverband, dass man die Lasten das, äh, Maskenpflicht nur dann lockern kann, wenn halt äh, der Unterricht sicher ist. Und die einzige Sicherheit, die die Kinder nun mal haben, das sind die Masken. Inwieweit hat Sie das denn irritiert, dass Kultusminister Tonne die Maskenpflicht direkt nach den Herbstferien eigentlich kippen wollte? weil man ja eben aus den anderen Ländern, wo eben auch nach den Herbstferien die Lockerungen vorgenommen wurden, da weiß man ja, wie sich die Sache entwickelt hat. Das wusste man auch schon zu dem Zeitpunkt, als eben Herr Tonne das angekündigt hat. Das wusste man im Prinzip auch schon drei Wochen vorher, als Ministerpräsident Weil daran festgehalten hat, die Maskenpflicht weitgehend aufheben zu wollen in den Schulen. Und zu dem Zeitpunkt dann noch zu sagen, dass eben zumindest in den Klassen 1 und 2 die Masken fallen sollen, das ist einfach nicht nachvollziehbar. Also wir wissen von Long Covid, wir wissen von PIMS, wir wissen von allen Folgeerscheinungen, die gerade dann langwierige Folgen sind, die teilweise auch erst in vier, fünf, sechs Jahren auftreten und da jetzt dieses Risiko der Durchseuchung einzugehen, das ist nicht nachvollziehbar. War das eine rein politische, eine politische Entscheidung oder warum, warum ist das überhaupt diskutiert worden? Ich weiß nur nicht, ob es hier genauso war wie in Nordrhein-Westfalen, wo ja Minister Laumann mit Wales bombardiert wurde von Eltern einer fragwürdigen Initiative, die sich eben für die Aufhebung der Maskenpflicht eingesetzt hat. Und ob das dann hier auch eine Rolle gespielt hat, das ist hier noch nicht bekannt geworden, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Wir haben ja auch hier eine relevante Querdenker-Szene in Niedersachsen. Und das ist dann möglicherweise der politische Druck, der da aufgebaut worden ist. Wobei das dann Schattenriesen sind, denn auch wenn ich 100 Mails bekomme, dann ist das noch nicht wirklich relevant. Aber ein Minister, der eben in der Kritik steht, der nimmt sich dann sowas an und sagt, okay, da sind Menschen, die haben etwas dagegen, dann folge ich denen jetzt mal. Weil die anderen, das ist ja auch das Problem, die anderen, die melden sich ja nicht. Hm. Die Mehrheit ist eher leise. Genau. Sie haben es eben schon mal angedeutet. Die Masken sind der einzige Schutz. Es gibt auch noch die Möglichkeit, Luftfilter einzubauen. Das ist bisher auch ein bisschen verschleppt worden. Was kritisieren Sie dabei, gerade wenn es um die Luftfilter geht? Da haben wir im Prinzip dieselbe Situation. Also auch da ist von den entsprechenden Institutionen, Frauenhofer oder eben auch RKI, sehr früh gesagt worden, dass Luftfilter eine sehr relevante und sehr effektive Maßnahme sind, um halt die Virusbelastung in den Schulen, in den Klassen klein zu halten. Dass man da erst wieder so lange gewartet hat, bis es die entsprechenden Gelder vom Bund gab, die dann über das Land weitergeleitet werden und dann erst in den Beschaffungsprozess reingegangen ist. Das war der Fehler, der jetzt dazu führt, dass wohl vor Ende November, zumindest hier in Hannover, keine Luftfilter installiert werden und dann ja auch noch längst nicht in allen Klassen. Was wünschen Sie sich von der Landesregierung, wenn es da gerade in dieser Planung im Schulbereich, in der Pandemie um diese Frage geht? Also Masken, Luftfilter? Ja, wirklich auf die Wissenschaft zu hören. Da, wo es evidenzbasierte Ergebnisse gibt, da muss dann auch tatsächlich die Politik die richtigen Schlüsse draus ziehen und sich eben nicht von welchen Einflussgruppen auch immer, ob es nun Wirtschaft ist, ob es Wirtschafts- nahestehende Verbände sind, etc. pp., was sich da alles so im Bereich Lobbyismus herumtreibt, dass eben nicht die den Ton angeben, sondern es tatsächlich Erkenntnisse sind, die man auch verifizieren kann und die auch vermittelbar sind. Denn das ist auch das große Problem überhaupt in der ganzen Pandemie gewesen. Und das wurde ja in einem, im Anschluss an eine Ministerpräsidentenkonferenz auch mal gesagt. Also wir wissen nicht, was es bringt, aber wir machen es jetzt einfach mal. Und so kann man keine Politik machen. Thomas Ganskow, Vorsitzender der Piraten in Niedersachsen, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Danke, dass ich hier sein durfte.